Hexe, Hexe! Hexe! Hexe! Hexe! Nein! Nein! Nein! Hau ab! Scheiße! Päusen! Päusen! Päusen! Und damit... Servus Guys, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Ja, yeah, neue Folge Hardcore. Heute esse ich Puffy. Nein, ich lieber nicht. Ja, das musst du machen, das habe ich nicht letzte Folge. Nein, nein, mein Name ist nicht Leon. Ich esse auch nicht alles, was ich was mir gegeben wird. Uh. Alle also, Leute, ihr müsst mich entschuldigen, falls mein Internet bashed ist, ja. Ich kann mein Prinz Hey, würden wir mit dem Schisseln Oh Gott, Leute, sorry, falls das ja, nicht Beste ist, aber ich kann da wirklich nichts. Mike, mehr dein Scheiß in Server aus. Was? Dein Scheiß Internet wirkt sich auf den Server aus. Hauptsache, wie Skype, man statt irgendwie Discord oder Teamspeak zu benutzen. wie sie. Sollen wir den einfach abbauen oder sollen wir den dran lassen? Ich weiß gar nicht. Also ich habe heute, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was wir zuletzt gemacht haben. haben gefischt, ne? Wir haben gefischt. Du hast gefischt. Ich habe... Oh ja, mein Internet geht wieder. Geil. Meinst aber nicht. Also, wir haben wir beide einen Balkenschiff bei mir. No. Nein. Nein. Beste Internet. Nein, nicht beste Internet. Alla Internet, ja. Alla bestin. Das ist ein Unterschied. Au. So, jetzt bekommt es eine neue Folge Let's Play Fishing. Ja. Auch wie wir das machen? wir gönnt sieht alles jetzt anders aus weil der Minecraft Launcher der hat sich geändert und deshalb sind ein paar Blöcke jetzt geändert worden anscheinend ist auch das Texture keine Ahnung. Mike du bist einfach nur befeuert Nein man kann trotzdem. oh mein Gott Leon man kann angeln indem man die die Angel auf der linken Hand äh, linken Hand hat oh nee kann man nicht aber man ja und man kann auch mit, mit dem Bogen so. Sorry falls mal eine äh, ich nicht so perfekt ist, weil es, es ist mir alles so Was komisch, dass die neuen Minecraft laun schon alles es ist. Lea, wir nehmen gerade so richtig spontan auf und das ist einfach nicht so mein Style. Tja. Ja. Spontan Style ist our Lifestyle. Ja, <lacht> deiner. weißt du, wird anbeißen, lecker. Da ich kann Nein, ich nicht Fische. Nein, nichts rede ich mal. Während ich büsche kann ich F drücken, also was heißt R? F, wie immer, uns man es eingestellt hat. Also ich hab's eigentlich auf R eingestellt. Kann man drücken, aber man kann nicht mehr raus. Ja. Ja. Ich habe eine Sekunde zu früh. Ey Leute, ich schwör, meine Steuerungen ändern sich jedes Mal, ey. So. Äh, wo mal, man das jetzt? Es ist alles geändert worden, weil der Microflouncher oh. sich geändert hat. Ey, es ist so kompliziert. Kannst du mit Opti-Fein Kann ja, ich mit Opti-Fein Aber ich muss... Äh. Wo kann man das einstellen? Hätte ich kann kein opti R. machen. Nein. Und dann... Wie macht man das? Wo kann man das Leon. Leon. Ja. Man kann ich kann nur auf Ich kann gar nicht mehr zoomen. Ach Leute, ich habe mein fein vergessen. Ich glaube ich auch. Leute, ich, ich komme einfach heute ist alles so verwirrend okay? Sorry für diesen dummen Anfang. Es tut mir wirklich leid. Eigentlich wollte ich heute was produktives machen. Ich wollte eher <lacht> heute fischen. Scheiß auf Fischen. Cut, diga, ja. Scherz, ich wollte heute starten. Das zwischen äh, da ich auf ähm, F dann immer das ähm, äh, ähm. Mann, wie heißt das jetzt? Die ja, es wird wieder Nacht, mal. Wir danach, Michael, können wieder sterben gehen. Leon ja, lacht dich aus. Geschlafen. Also Nö. gleich nicht jetzt. Also ich wollte halt Graben heute. Wir wollen halt ich wollte halt ein bisschen in den Buddeln. Das sind Graben, haben, äh, Kindergarten kennen wir. Kindergarten äh haben wir einen. Ja und haben wir Eisen? Ja, ich ich glaube mal ein bisschen Eisen gönn mir. Nicht gerade wenig, ich brauche nur Stein. Ich mache mir gerade Eisen, <lacht> falls ich Dias finde, denn ich wollte erstmal. Du kannst um Nachts schlafen. Okay, jetzt. Meine Eisen. Ich glaube, ich habe die allerneueste Version. Ich habe also durch die auf Launcher ist halt alles komisch. <lacht> ist so. Mein Optifine funktioniert auch nicht ich, mehr. Äh, Leon, du musst rausgehen. Ich schieße nicht mehr. Nee, schießt nicht mehr. Ich lock mich nicht mehr aus, dass wir schlafen können. Leon, ja, mein, das ist, ja, mein das ist Das ist. Das ist Survival-Games-Profi-Taktik. Dann hol dir gefälligst Wolle wenigstens, ja? Dann hol dir wenigstens Wolle. Und wozu machst du dir das Steine in den Ofen, Leon, Leon, Leon! Was ich brauch Hi. Hey. Ja, hi. Was machst du hier? Ey, das ist Posten. geil aus hier mit oben. Das ist hier oben, Was ist das? ist unsere Leon, das ist unsere Sniper-Base. Ich habe hier zwei Pfeile für dich. Ich komme jetzt mehr. Äh. Ich noch nicht für mich, das ist für die Monster gedacht. Das ist ein creepy, Kriepig. Ah, das ist so dumm. Richtig, Joel. Das war eine dumme Idee, die Fenster aufzumachen, das ist jetzt alles so hell. Also was heißt Fenster? Chalon Sie hochzumachen, weil das ist so hell jetzt. Oh mein Gott, da sind zwei Skellies. Halt. Lol, hm, no, wieso ist es da. Oh, das ist eine Fackel. Ja, wann haben wir hier einen Fackel hingesetzt? Alles klar. Ja, alles nicht. klar, warum denn nicht? Alles klar kann man machen, ne? Naja. Ich suche gerade hm. noch äh, Ich habe das schon nicht. War dann könnte ich mir vielleicht oh. was machen oder creepy, dann ähm keine Ahnung. Also ich warte Ich nicht, Leon oder Leon, du gehst ins Bett und ich lock mich kurz aus, okay? Es bald, ich will nicht, nicht mehr cheaten. Das, ne, das ist kein Cheaten, Leon. Das ist Survival. So, okay, könnt ihr mal gerne in die Kommentare, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Cheaten findet. Aber so nee. haben Leon muss es jetzt tun. Komm die Maria, da ich in du XP. Ich hab die XP geklappt. Hey Mann! <lacht> Dafür hast du das rotten Fleisch, oder? Das ist wertvoll. Alter, krass. <lacht> krass, Mann. Übrigens, Leute, werde ich jetzt demnächst anfangen zu streamen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Infovideo machen. Die Folge kommt irgendwann die Woche. Ja, <lacht> einfach irgendwann oh, lieber, ne? niemand interessiert. Heute an diesem Tag lade ich ja noch die äh, letzte Folge hoch, ne? Da wisst ihr wann ich yep. aufnehmen, Leute. Das ist ein lass ein Creepy-Cree. Creepy Creeper. Und ein explodiert. Aber ich lebe, denn ich bin kein Moob. Ach, da oben bist du gerade. Ja, hm. ja, wir haben jetzt ein wunderschönes Loch hier. Da können wir ein. können wir so Tunnel bauen, durch äh, bauen. Nicht bauen. Ach, in der Höhle war ich schon. Hm. Oh, da unten ist ein Scelly. Leute, kennen. Ja, was ist? Da unten ist ein Skelli. Und ein Creeper, der Mega was? ach so, ich bin was? Bist ja du down? Nein, nein. Ich hab kein oh Offenbar, Gott, also aber ich vielleicht, nicht. aber vielleicht ab ins Haus. Tschüss, Nächste Creeper. Folge wird sie wieder alles normal sein, hoffentlich. Also ja. Mike, pass auf da auf der anderen Seite des Hauses ist ein Creeper. Direkt an der Haus, Passt an der Haustür. Ich Kohle da rein. Oh, ich seh's. Egal. JOLO. Er sieht mich, er sieht mich, oder? Er sieht mich! Leon, <lacht> geh weg! <lacht> geh weg! Das explodiert so ja! Hallo! Versicherungsexperten... Vor allem kann ich Nein. nicht! Durch. Wir müssen jetzt ein bisschen äh, Smalltalk machen. Also Mr. Creeper, die, äh, Mr. Versicherungsexperten Creeper, ich, wir wollen, wollen nichts kaufen, okay? Leon, Leon, wir wollen nichts kaufen! Leon! Leon! Alter, wenn der jetzt explodiert wäre, hätte ich so... Ja, war ich noch Wenn das mir oh, das auch mal auffällt. Käpper! Ich verstehe ihn denn nicht! Ach Leute! Lamasus! Die Tische sind schon falsch gemacht, ja, falsch gemacht. Ja, heute ist... Die Folge ist ganz komisch, ich weiß. Wir äh, springen ein bisschen rum, killen ein paar Mobs und wir können es... Halt, wenn wir diese Folge sterben, ja, dann ist es die schlechteste Folge. Ich noch in der und Leon braucht Hilfe und Creeper und Geld verfolgt mich. Ouch, ouch, Auch! Auch! Ich ver... Ich bin doch im Schlafen. Oh Gott! Oh, oh mein Gott! Leon! Lebt noch. Der wäre einfach nur fast explodiert. Leon, er schreibt mich nicht so dumm besitzt. Der... Oh, oh Gott, Leute, ist der Baby-Zombie. Ich, ich werde mal... Äh, jetzt? Oder gar Was? nicht? Nee, gar nicht. Weil sich sieht der Baby-Zombie einfach so süß aus. So queen, so sweet. Ich bin irgendwann... Also ihr habt irgendwo ein Video gesehen. <lacht> Max, ja, tschüss. Leon, Leon! Alter! Stirp nicht ein von Schock. dem Baby, stirp nicht von dem Baby, Alter! Wir haben die Leggie-Folge, Leon! Aua! Aua! Aua! Mein Hemd ist so geil! Leon, stürzt du? Nein, nein, nein. Leon, das oh, ist mein Zombie so, sitzt da dir! Lass... ey willst ey, ey, du mich? In Lass Mrs. Okay. Pills im Ruhe, mach sie nicht! Nein, meine Rüstung ist fast kaputt. Wir müssen mal Eisen finden. Ja moin, Zombie, was geht genau. ab? Ja, Alter, dein Internet. <lacht> <lacht> Wieso ist mein Internet so scheiße? kann mich hier ein bisschen. Hey, alter! Alter! Alter, Alter, Alter! Ich hab dich da nur hier weggeboxt, weil da ein Skelett war. Boah, vom Skelett muss ich ja auch weggehen, ne? kann man sich kannst Rüstung machen nicht man kann es versuchen komm ne ne man ne es ne ne ne ne ne Okay, 2, 1, los nein ohne bogen bogen ist unfair 101 mit nach angel kriege ich, krieg ich die angel Ey, gib die angel her wir können einfach ganz zu machen ne Hä? Leute. nein nein nein nein nein Alter, auf. <lacht> Digga, nein nein nein Leon, stopp, stopp. Okay, das hast gewonnen, du hast gewonnen. Diese Runde geht dann nicht, aber die nächste wird nicht einfach ja. sein. Also so, Leute, Problem, was wir so gegen Enders Projekt machen, wenn man den River und den Ender drachen sieht, kann er so ein bisschen erzählen, was wir so vorhaben am Ende oder halt so allgemein. Das ist einfach, wer das bessere Equip hat und wir machen einfach ein PvP Battle. Nein, also ich habe auch vor gehabt, dass wir nachdem wir mal endlich Dias finden, dass wir dann mal in den Nether gehen und nicht wie Marvin in den Nether sterben, ja. Das ist ein Spinny, vielleicht kriegen wir da was raus. Ich Mann, die Spinne. Hilfst du mir, sie zu killen, vielleicht kriegen wir was raus. Ich brauche Hilfe bei einer Spinne. Ja, Mai. Weil ich Low gerade bin. Oh, Opfer. Ja, hallo, ich will das Projekt nicht enden, ja? Ja, dann. Ja, ich kriege gerade so viele Klicks, ruhig nicht was. <lacht> es gibt ja echt Leute, die denken, man macht das wegen Klicks, Alter. <lacht> Mike macht das auch wegen Klicks. Ja, natürlich, ne? Ich lebe von YouTube, klar. YouTube Money, immer da. Ich mache nicht mal Werbung, aber trotzdem kriege ich ihn Geld, ne? Easy Peasy. Ich Einfach so Slash Chat. No. <lacht> nein, Leon Slash Lamas. Das wird auch nie alt. Mike, du hast gerade das gesagt. Was habe ich gesagt? Das. was <lacht> ich halt schreib's gerade. Du hast gerade das gesagt. Scheiße. Dammsas. Oh, Dammsas, nein, das habe ich nicht gemacht. Du hast gerade slash lamasas gesagt. Habe ich nicht Anstatt also, hashtag. Nein, habe ich nicht. Auf jeden Fall Leute, da sind Creeper. Ich kann nicht gerade äh, Zoom. Die wollen auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Graben gehen und hoffen, dass wir Dias finden, Leon. Ja, wir haben die Nacht überstanden. Ja, ohne zu Wo sind die Dias? Hin? Wo sind die Dias? Habt ihr Dias gefunden? Ja, und wenn du die hast, findest, ja, gebe ich dir einen Euro. Dann schenke ich dir den Euro und dann kannst du irgendwo hinschieben, ja? Äh, uh, wie wäre es, wenn ich mal das 7 Eisen nehme, ein wenig Holz eben farme? Ja. Wir Leb noch null Schaden bekommen. Danke Dankeschön. Mike, Kitter, dir kommt ein brennender Zombie und du fängst an zu brennen, wenn er dich schlägt. Das war ein Villager! Zombie! Ja, wie auch immer, ich konnte es nicht genau sehen. Mit Gold können wir die ja hier und dann eigene Bilder züchten. Hey, so Leon, ja, ich will mal sagen, ich gehe noch da hinten, wo ich angefangen habe zu graben und grab weiter. Wir ne? brauchen mal ein paar Sachen, ja. Ich bin wenig erkunden. Produktiv, produktiv, ja. Ich mag erkunden. Ich gehe jetzt erkunden. Ja, er war gut, ich bin produktiv. <lacht> Aber jetzt Ernsthaft, wir müssen mal Hier. hier. wir müssen dies. Also ich habe, falls du du kannst gerne kommen, wenn du willst. Nee, nicht ich ich gut ich, ich screenshot mir mal eben die Koordinaten. Okay. So, war nötig. Ja. Wozu einfach weil fun, oder? Nein, weil ich jetzt richtig weit weggehe. Ach so, ist jetzt Lamas, ne? Nein, ja, nein, ich such Lamas. So, ich weiß nicht, wo man die anlog. Schau mal eben im ähm, Internet vorbei. Ja, nein, man muss sie mit einer Leine mitnehmen und dazu brauchen wir Schleimbälle. Hä, man kann keine Sa Wir brauchen einen Dungeon. Oder wir schubsen äh, die einfach. Wir können sie auch schubsen. Ja, Ja genau, die bewegen sich nur alle 10 Sekunden. Nein, du schubst sie einfach. Die bewegen sich. Oh, ich habe Zuckerrohr gefunden. Oh, eine Höhle. Die einfach nur ein Millimeter so, weit Ich hoffe, Leon, ja, ich will bitte aufzureden. Ich weiß, Leute, unsere Quali ist nicht die beste, ja? In Mein Mikro kommt ja auch bald Scheiße. an. Ja, es kommt bald an, okay? Betonung auf bald. Ja, Betonung bitte auf bald. <lacht> ich tu. Ich brauch Nahrung. Hey, bei meinem Pecho Alter Leon, was bist du für ein Lappen? Ich habe so viel Nahrung. Bei, bei mir haben die Schweine einfach so riesen Augen. <lacht> ja komm, ich schicke. Ich hab, mach mal Screen. Ja. Hi. Schweinchen <lacht> nebeneinander. einen Screen ich meinst, gemacht. So lang wird. Könnt ihr euch bei Leon bedanken? Ich habe Eisen gefunden nach zehn Jahren mal wieder. Oh also, Eisen können wir gebrauchen. Steine ja auch sammeln, ne? Haha. Lehrer, aber wir brauchen doch Stein. Stein ist doch so wichtig. Es gibt doch in Minecraft Hardcore keinen Stein. Oh Gott, Opfer, <lacht> Opfer. Get Mike, Mike get ist ragged. Opfer. Get wreck. Ey, kann ich mal das schwein hier töten und das auch also ich bin jetzt locker schon 200 blöcke von unserem zuhause es kommt ja bald karneval ja jetzt da, ich, nennt 40, ich 40, feier eh kein karneval ich schwöre leute ich habe damals das kann immer so gefeiert aber ich habe immer nur so standard äh, kostüme gehabt. Ich wie löwe hat ich halt immer gehabt mein, Fa mein bruder er hatte dann immer so ein scharfes als Das war mir noch als kleines Kind, als wir sechs waren oder so. Oh, das eigne ich Ich noch als, als ich acht war oder irgendwie so. Da hatte ich ein Luigi äh, Kostüm. Ja, kennt ihr den kleinen Luigi aus Mario? Kennt doch jeder, Digga. Ich höre, ich höre, ich hör eine Höhle. Hm. Leon, könntest du mir mal helfen? Wenn ich jetzt sterbe, ist es deine Schuld übrigens, ja. Ah, dann lach ich dich aus. Wenn wir jetzt die zweite Schlucht finden, ja, dann weiß ich auch nicht mehr, was los ist mit mir. Ich habe keine Lust, dass die das Monster spawnen. Ich weiß nicht, was ich brauche, und Ich bin aus. Also muss es ja eine Allianz. Ey, du musst irgendwas machen gegen dein... Ich schwöre. Das bist du. Nein, das bist du. Was ist los hier? Okay. sorry für die Quali. Was ist das hier? Ich habe Pumpkins gefunden. Also, ja, geil, dass die anpflanzen. Wir brauchen aber Melonen. Oh, Pumpkins sind idiot. Nein, nehmen die trotzdem mit. Wir können da wir können das für ich Halloween mach. gebrauchen, falls das Projekt bis dahin noch läuft. <lacht> ja, genau, das Projekt geht einfach fast. Ja, ja genau, ne, wir machen ein Projekt. Du wirst eh früher sterben, lecker. Ja, hä? Leckt der Server am Leon? Leck der Server? Leon Höhle, hab eine Höhle gefunden. Krass, ich mache mir jetzt einen Lava Eimer. Okay, Ende der Folge, ich habe eine Höhle gefunden. Ja nein. Nice. Das heißt Ende der Folge. Das ist erst fast Ende. Ich, ich gehe mal wieder nach oben. Hä? Slack? So, mal Slack. Stack. Was? Oh mein Gott, weißt du, welchen Dungeon ich gefunden habe? Du hast einen Dungeon gefunden? Was war ja, ich gefunden? Guardian, den Guardian Dungeon. Oh, von den Wasser Guardian. Ja, welchen Guardian gibt's es sonst noch? Leon, Du bist unter Wasser gerade und du stirbst nicht. Leon, du, oh, bist du nicht ah, sterben. Ey, ja, nein, Ich brenne und habe meinen Wassereimer verbraucht. Leon, wenn du jetzt stirbst. Zwei Herzen. Eineinhalb Herzen. Oh Gott. Eineinhalb Herzen. Ein Herz. Nein, Leon, verarscht mich. Du verarscht mich. Okay, nee. nee. Halt auf, Gold zu brennen. Oh Gott. Ich hab ein halbes Herz. Oh jetzt Geschirr, also, ja. Herz, ne? Ich mach mir mal eben schnell wieder einen Wassereimer. Ich habe 70 Eisen geschafft, ne? Also kann man mal machen. Ich habe eine richtig krasse Höhle gefunden. Also. ja. So Leon, ja, ich tue mal unser Stein in die, in die Truhe, denn wir haben ja keinen Stein ne, hier in Minecraft Hardcore. Was ist das hier? So, Puffy will ich mal sagen, ich mache jetzt mal einen Rahmen. Ja, komm, Leute, wir machen jetzt einen Rahmen für Puffy. Wir gönnen uns. Jetzt brauchen wir nur Oh Gott, da kommt ja Sand. Brauchen wir für einen Rahmen. Ich glaube, Leder und dann da drum äh, Sticks. Ja. Yep, ja, Mike hat begriffen. Ja! Ich habe Puffy raus. Leute, das ist echt so eine Lederverspendung, was du <lacht> <ich> da <lacht> gerade machst so scheiße gar nicht weißt du, wenn jeder braucht nicht tut einfach dein Lama ja, Detail ist der sieg zum führen ist, ist der schlüssel zum sieg halt Oh Creeper ja Moinsen ne zwei Creeper ja Moinsen ja. Jetzt... Ich spiele hier. jetzt ab. ich baspame Baspam Baspam Baspam Oh Gott <lacht> Nein ey haut doch ab kann kein... Mama will etwas auf. produktives und fahre mal Holz ja weil ich finde... Oh Gott Leute, erst ein Damage vorgegeben. Wenn du gleich stirbst, ich, ich rast's und. Leute, jetzt fahren nicht. noch tiefer runter. Oh. Ja, der Schwert. Ein das, ist ein das ist einfach nur ein 3x3 Loch. G -G. Leon, nicht sterben. Oh okay, ne, die so Creeper drin? sind tot. Wahrscheinlich treffe ich gleich auch weitere Creeper. Okay, Leute, die Folge ist auch schon fast zu Ende. Wie ich Oh, wow, okay, ich lebe noch. Alles gut, alles gut. Nur ein kleiner Schrecker, alles gut. Ja, nur ein kleiner Stecker. Stecker, nein, der Schrecker. Das geile ist einfach, Was? wenn irgendwas von hinten kommt, damals wäre der sofort tot, ja? Aber heutzutage hast du einfach einen Schild in der zweiten Hand, falls du jemanden, du in Zischen hörst. Block, Oh Nee, okay, das ist eine Giftspinne. Mike, ich habe Giftspinnen gefunden. Neon oh, Leon, Pap. Ey nein, rein. ich habe mein Schwert gedroppt. Ich habe mein Schwert gedroppt. Genau. Was? Hey Mann, ich bin vergiftet, aber nur für 20 Sekunden. Wenn du jetzt stirbst, Ende der Folge. Ja, ich, weiß, ich hab doch eine ah. Leon! Bitte nicht sterben, ja? Du machst mich oh, gerade richtig Super. Was? was? was Gut, dass ich da nicht reingefallen bin. Wo hast du nicht mal irgendwo reingefallen Ich war. War. Ich habe hab einfach so ein 20 Blöcke tiefes Loch gefunden. Easy, kann man mal machen. Also ich geh jetzt auf die hören. Oh, oh Gott. Gott! Okay, komm, Energy Water. Gehittet! Hast du geschafft, Energy Water? Ja, mal eben so 30 Blöcke runter. Hallo, Leon! Hätte <lacht> <lacht> ich nicht gedacht. Ich habe Gold gefunden! Also, pack jetzt ab, warum hast du Dings dabei? Ich habe mal unser ganzes Eisen genommen, was wir noch in der Truhe hatten. Hä, hey, nein? Ja doch, alles gebratene. Gebratene. <lacht> Kann man Eisen braten, Leute? <lacht> ich weiß, was du meinst, Jeroen. das ist echt so Ich habe mir jetzt 10 Eichenholz. Hexe, Hexe, Hexe, Hexe, Hexe. Nein, nein, nein. Hau ab. Scheiße, Poison, Poison, Poison. <lacht> Lebst du noch. Alles gut. Ich stecke gucken Ich Ja, ja, Okay, meine Poison ist jetzt vorbei langsam. Was können wir noch tun? Ach du oh, Kacke. Nehmen wir auf einmal eine Hexe. Kann man kein Spinauge gebraten? Hä? Nein, damit machst du dir Gifttränke. Ja, aber man braucht doch fermentiertes. Hä? Was machst du ganz anders, Mike? Oh, ich bin weg. Tschüss. Okay. Ja, und ich ja, weiß nicht, was Die haben einen verzauberten Bogen, darum habe ich jetzt gar keinen Bock. Ja, du jetzt hey. zu uns und dann beenden wir die Folge, ja? Hey, ich glaube, ich werde sterben. Ich habe Fischis Wenn du ja, stirbst, Leon. Alter, ich, ich werde von drei Skeletten verfolgt. Zwei davon haben einen verzauberten Bogen. Ja, wo bist du überhaupt? Ich bin ungefähr 300 Blöcke von unserem Zuhause weg. Dann komm zurück. Sofort. Ich würde jetzt die Folge beenden oder baue dich ein, wenn es knapp wird. Äh? ein nee, nee. einbauen, ja. Ich baue jetzt hier, ich baue jetzt hier mal ein paar äh, Zuckerrohr ab, weil wir haben zu viel. Ja, so. ganz. Nee, äh, ich habe keine Blöcke mehr. Okay. mehr. Hey. Ich All meine Blöcke verschwendet. Äh, Von wo kam ich? Von da. Okay, ich komme. So das gelände hat keinen verzogerten Bogen, das kriege ich easy. Ich will mal sagen, die mal Oder ich auch, nicht, auch, nicht, auch nicht oder auch nicht ja, Ach du Kacke! Du kommst jetzt sofort nach Hause. Oh, ich, ich, ich, oh mein Gott! Ich baue mich ein! Scheiße, ich bin hm. Ja moin! Kannst du auch den Notfall ausloggen und mir die Kor nicht sagen? Dann komm ich schnell. So ähm. Leute, also, ich würde mal sagen, ich beende mal die Folge, die Leon baut sich ein wieder kommen ich bin voll gefudelt kommst du Äh, ja ich habe eigentlich schon zu Ende aber wir machen jetzt mal überlegen berge nicht. nicht ist es den ernst also gut also ich laufe jetzt wir müssen beenden wenn es ruckelt, dann bereitet es beenden mann Mike ist es ist Nacht dann baue, baue ich jetzt ein bau ich jetzt ein und dann beenden wir die Folge und machen danach und das später noch mal ich baue mich ein okay, da was? Das war's für die Folge. Wenn es euch irgendwie noch gefallen hat mit dieser... Ta ja. Definitiv mir nicht. Ich, ich habe zwei Herzen... Ich hätte gerne seine Sicht ich gesehen, habe zwei, Ich ragge nicht. Hab ich auch heute essen? Ich hätte ja. so gerne seine Sicht gesehen, aber egal. Haut rein, Leute. Links und rechts könnt ihr aufklicken, wenn ihr Bock habt. Ne? Arm rein und... Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>